Hi. Ich melde mich heute vom Alleenring und zwar von der Monheimsallee, denn ich möchte euch gerne ein kleines Mobilitätsupdate geben. Am Donnerstag war nicht nur Sessionsauftakt, sondern auch Mobilitätsausschusssitzung und zwar eine Kombinationssitzung aus Mobilitätsausschuss und AVV-Beirat. Das heißt, es ging um die üblichen Mobilitätsdinge wie Straßenbau etc., aber auch um tarifliche Anpassungen im AVV, Angebotsanpassungen hier im Tarifraum. Und ich würde euch gerne so ein paar Highlights, meine persönlichen Highlights, hier in diesem Video vorstellen. Im AVV-Beirat gibt es ein Thema E-Tarif, also ein elektronischer Tarif, der im ganzen AVV, aber auch NRW-weit ausgerollt werden soll. Und das soll ganz anders funktionieren als das bisherige Ticket- und Preissystem, nämlich deutlich einfacher, viel einfacher zu benutzen, viel einfacher zu verstehen. Der E-Tarif besteht aus einem Grundpreis und aus einem sogenannten Arbeitspreis, der nach der Luftlinie berechnet wird. Das heißt, zukünftig, wenn man eine Fahrt startet, zahlt man einen Grundpreis von 1,30 Euro im AVV und jeden Kilometer, den man fährt, der wird mit 25 Cent pro Kilometer berechnet. Im NRW-Bereich gibt es ein ganz ähnliches System mit etwas anderen Grundpreisen und Arbeitspreisen, aber ein relativ einfaches System und es ist gewährleistet, dass es immer gerecht abgerechnet wird. Also, egal ob ich jetzt nach Eilendorf fahre oder nach Würselen fahre, solange die Strecke, die Luftlinienstrecke gleich ist, ist es auch der gleiche Preis. Und man will sich jetzt fünf Jahre Zeit nehmen, genau diesen E-Tarif ähm, als das Standardprodukt zu etablieren und langsam Zug um Zug. Die, das normale Ticketsystem, was wir bis jetzt kennen, zu überführen in diesen E-Tarif. Ich bin sehr gespannt, wie das läuft. Es gibt da sehr interessante Mechanismen, die man einführen kann, wie zum Beispiel ein Preisdeckel nach 24 Stunden. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man das weiterentwickelt zu Deckeln für Woche, Monat etc., um dann auch diese Lücke zwischen Einzelfahrschein und Abo zu schließen, was ja aktuell so für diesen Ticketwust sorgt. Dann gab es noch ein sehr schönes Thema, die Regiotram. Regiotram soll ja eine Straßenbahnverbindung werden, die die Region und Aachen als Zentrum miteinander verbindet. Eine Straßenbahn von Basweiler über Alsdorf-Würselen in die Aachener Stadtmitte. Und das ist ein Projekt, das befindet sich gerade in der Planung. Uh, das befindet sich gerade in der Planung. Und es geht gerade darum, das Verhältnis zwischen Nutzen und Kosten am besten auszutarieren. Das heißt, man schaut, wo führt die Strecke am besten lang, wo kann man am meisten Fahrgäste einsammeln und wo kostet die Strecke letztendlich am wenigsten im Bau. Da sind verschiedene Varianten im Moment im Gespräch. Die Tram kommt ja irgendwo auf der Krefelder Straße an, führt sie dann vielleicht über den grünen Weg. Wie kommt man am besten zur Jülicher Straße und dann weiter zum Bushof? Welchen Weg soll die Tram nehmen? Vom Bushof Richtung Hauptbahnhof, dem vorläufigen Endpunkt von diesem Straßenbahnprojekt. Und ja, da sind die Gutachter gerade dran ähm, am Arbeiten und äh, ich hoffe mal, dass wir dann in den nächsten Ausschusssitzungen wieder Updates bekommen, wie dieses Projekt weitergeht. Im eigentlichen Mobilitätsausschuss ging es dann um drei, finde ich, sehr spannende Themen. Das erste ist das Fahrradabstellkonzept. Aachen tut ja gerade relativ viel, um mehr Fahrradabstell- Möglichkeiten zu schaffen, Fahrradbügel, ihr kennt vielleicht das Meldeportal für Fahrradbügel, aber es ist da immer die Frage, naja, wo müssen wir sie denn hinbauen, wo ist denn der Bedarf am größten und wie schaffen wir das überhaupt, Plätze zu finden, wo wir solche Bügel aufstellen. Dafür war jetzt das Gutachten da, die haben geschaut, wo wohnen die Menschen, wo arbeiten die Menschen, wo gibt es Fahrradabstellmöglichkeiten, wo müssen wir vielleicht nachbessern, das jetzt eine bessere Grundlage da ist für die weitere Planung von Fahrradabstellmöglichkeiten. Unter anderem auch, was passiert denn an den Bahnhöfen. An den Bahnhöfen brauchen wir ja keine Fahrradbügel, sondern da wünschen wir uns doch alle was Überdachtes oder vielleicht sogar eine bewachte Anlage. Dann ein sehr spannendes Projekt, Fahrradwege äh, auf der Breslauer Straße. Das ist ein sehr, sehr langes Thema. Ähm, ein Thema, das sehr, sehr lange währt und wenn ich äh, mal persönlich aus meiner Sicht das beschreibe, auch ein Punkt, der mich so ein bisschen in die Politik getrieben hat, denn es war schon mal Thema, es sollten schon mal Radwege auf der Breslauer Straße entstehen, aber leider waren die Mehrheiten damals so, dass das im Ausschuss nicht möglich war. Ein Radentscheid und eine Kommunalwahl später sieht das doch viel, viel besser aus. Wir bekommen jetzt auf der Breslauer Straße auf dem ersten Stück zwischen Stolberger Straße und Dresdner Straße zwei Meter breite geschützte Radfahrstreifen und ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Nachricht. Es wird danach noch eine zweite Phase geben, wo man sich ähm, die weiteren Stücke der Breslauer Straße anschaut und sich vor allen Dingen auch die Knoten noch mal genauer anschaut. Aber das sind größere Umbauten. Das ist jetzt in der Kürze der Zeit erstmal nicht das Thema. Drittes Thema im Mobilitätsausschuss Monheimsallee. Ich stehe hier gerade an der Monheimsallee und wer Sie kennt, das ist eine sehr schöne Allee, aber es gibt nicht wirklich gute äh, Radverkehrsanlagen. Und im Mobilitätsausschuss gab es jetzt eine Vorlage, dass von der Maxstraße auf der Heinrichsallee, also in diese Richtung, bis hin zur Bastei, also an der Kreuzung hinter mir, auch ein baulich getrennter Radfahrstreifen von 2,30 Meter Breite eingerichtet werden soll. Das ist meiner Meinung nach eine sehr, sehr große, äh, gute Nachricht, denn dann haben wir in einer Ausschusssitzung so zwei, 2,1 Kilometer Radwege beschlossen, um auch die Umsetzung des Radentscheids voranzutreiben. Ein kleines Weines Auge gibt es auch. Zwischen Heinrichsallee, Heinrichsallee und Monheimsallee gibt es ja auch noch den Hansemannplatz. Der Hansemannplatz wird erstmal nicht angepackt, denn das ist ein größeres Projekt, wo die Stadt auch Fördergelder benötigt. Wo auch die Frage ist, ja was passiert denn mit der Regiotram? Wie wird die darüber geführt, wann und ähm, wo genau in der Lage, in der Straße? Das heißt, da wird man noch etwas warten müssen. Aber ich finde es gut, dass wir erstmal Strecke machen und vielleicht schon mal auf etwas mehr als 100 Metern zeigen, wie denn so eine geschützte Radverkehrsinfrastruktur aussieht und wie die auch wirken kann und was das für ein Gefühl ist, auf sowas zu fahren. Ich hoffe, das waren jetzt mal ein paar interessante Themen für euch. Ähm, habt ihr Anmerkungen, habt ihr Kommentare, schreibt es hier unter das Video. Ich melde mich beim nächsten Mal, sicherlich nach dem nächsten Mobilitätsausschuss wieder bei euch. Bis bald. Ciao.